Hallo, wir starten jetzt wieder das Summer in the City Programm und ich werde die Holding Graz über Facebook und über Instagram begleiten und das Freitagangebot der Holding Graz nutzen. Ja, ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht mit der Aktion Summer in the City. Wir bewerben Graz äh, im Sommer in ganz Österreich, weil wir natürlich auch unseren Hoteliers und allen, die dort arbeiten, wieder möglichst viele Gäste bescheren wollen. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Nachricht an alle. Wir haben allein im Juni 1000 neue Arbeitsplätze mit den Unternehmern zusammengebracht. Das heißt, wir sind vom Arbeitslosenniveau schon wieder dort angelangt, wo wir vor der Pandemie waren und ich hoffe, es geht weiter aufwärts. Mit dieser Aktion wollen wir die Menschen einladen, in der Stadt einzukaufen, zu shoppen, zu genießen, unser Gastroangebot und einfach auch im Sommer Graz zu genießen, vielleicht sogar einen Graz Urlaub zu machen. Viel Freude mit den vielen Aktivitäten, die wir geplant haben. Freizeit, Naherholung, Innenstadtshopping und Grazer Bäder, die Holding Graz hat einiges zu bieten in diesem Sommer. Wir werden im Rahmen der Summer in the City Kampagne unsere Angebote und Dienstleistungen der Grazer Bevölkerung näher bringen und freuen uns darauf, euch auch in diesem Sommer zu sehen und zu treffen.